Die Steinkohleförderung in Deutschland ist seit heute Geschichte. In Bottrop wurde das letzte Bergwerk geschlossen. Symbolisch überreichten die Kumpel Bundespräsident Steinmeier auf der Zeche Prosper Haniel das letzte Stück Steinkohle. Damit ist eine Epoche deutscher Industriegeschichte zu Ende gegangen. Rund 200 Jahre wurde in Deutschland Steinkohle gefördert. Hunderttausende Menschen fanden im Bergbau einen Arbeitsplatz. Über Jahrzehnte wurde dieser Industriezweig aber auch stark subventioniert, bis die Bundesregierung vor elf Jahren den Ausstieg beschloss. Hier zunächst ein geschichtlicher Überblick. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Steinkohle der Motor der deutschen Wirtschaft. In den Zechen an Ruhr und Saar arbeiten etwa 600.000 Menschen. Zwei Drittel des Energiebedarfs werden mit heimischer Kohle gedeckt. Doch bereits Ende der 50er Jahre ist es vorbei mit dem Boom der Steinkohle. Billiges Öl und Gas aus dem Ausland machen die deutsche Kohle unrentabel. Das Zechensterben beginnt. Helfen soll das Kohlegesetz im Mai 1968. Kohlestandorte werden zusammengelegt, Fördermengen reguliert, Abwendungen für Bergleute eingeführt. Ende 1974 kommt der sogenannte Kohlepfennig, eine von allen Stromverbrauchern zu bezahlende Abgabe, um deutsche Steinkohle konkurrenzfähig zu halten. Steinkohlebergbau und Energiewirtschaft schließen den sogenannten Jahrhundertvertrag. Deutsche Steinkohle erhält jetzt Vorrang bei der Verstromung. Frühjahr 1997. Es gibt Massenproteste im Ruhrgebiet gegen den drastischen Abbau der Subventionen. Mehr als 200.000 Menschen bilden ein knapp 100 Kilometer langes Band der Solidarität. 2007 wird dann das Ende der Steinkohle in Deutschland beschlossen. Beim Kohlegipfel einigen sich Wirtschaft, Gewerkschaft und Politik darauf, die Steinkohleförderung 2018 auslaufen zu lassen. Ende Juni 2012 geht der Steinkohlebergbau im Saarrevier zu Ende. Mit der Schließung der Zeche Prosper Haniel in Bottrop heute ist der Steinkohlebergbau in Deutschland endgültig Industriegeschichte. Im Fahrkorb das letzte Stück Kohle des Ruhrgebiets, gefördert für den Bundespräsidenten in Bottrop. Viele können ihre Rührung kaum verbergen. Eine Epoche geht zu Ende. Für manche ist es ein Stück Kohle. Für uns Bergleute war es unsere Welt. Sein ein Tag der Trauer, weil eine Epoche zu Ende geht. Ohne Kohle wäre die Geschichte der Bundesrepublik, die Geschichte dieses Landes anders verlaufen. Glück auf, Glück auf, die Kohle hat das Ruhrgebiet zur wichtigsten Wirtschaftsregion Europas gemacht. Kohle und Stahl haben Kriege ausgelöst und Frieden und Wohlstand gebracht. Ohne Kohle und ohne Montalmitbestimmung gäbe es auch keine soziale Marktwirtschaft. Und ohne Kohle gäbe es auch nicht die Europäische Kommission, weil die ist auch ein Kind der Kohle. Insofern bin ich diesbezüglich total schwarz. Total schwarz. Doch heimische Steinkohle ist zu teuer geworden, obwohl Deutschland als technologischer Spitzenreiter bei der Kohleförderung gilt. Wir haben zwar Bergbau nicht gefunden, aber wir haben Bergbau jetzt Steinkohle abgeschlossen. Das war hammerhart. Mehr als 1000 Bergleute werden auch in den nächsten drei Jahren hier noch arbeiten. Sie müssen die Bergwerke ausräumen und die Schächte verfüllen für die Ewigkeit.